Hat die Bitcoin Bulltrap zugeschnappt? Das alles und noch viel mehr in diesem Video. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Bitcoin befindet sich aktuell in einer super geilen Phase. Wir haben bereits darüber gesprochen im letzten Video, was die nächsten Schritte sind. Und ich werde euch kurz zeigen, was wir in der Akademie gecallt hatten. Und dazu gehen wir einmal kurz in den Discord rein. Das war die Bewegung, die ich von Anfang an gesehen habe, was dazwischen hier stattgefunden hat. Wer weiß es schon, ja, also ich kann es bis jetzt nicht richtig counten. Ich finde keine logische äh, Weise, das Ganze zu counten, dass wirklich alle Regeln beachtet werden. Aber ich bin davon ausgegangen, dass wir hier eine kleine Rallye sehen werden, die praktisch aber immer noch nur eine ABC-Bewegung ist und davon gehe ich auch nach wie vor aus. Jetzt gucken wir uns mal im großen Bild an, wie das Ganze dann geendet ist. Wir haben, ich blende es noch einmal kurz ein, dass ihr es ungefähr sehen könnt, ja, wir haben den Bereich hier von dort aus bis hierhin als Zielzone festgelegt gehabt und wir haben diesen Bereich auch angelaufen. Von dort aus gab es dann die Korrektur nach unten und was wir seitdem machen, ist einfach die Wellen eine nach dem anderen reiten. Wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen, ich gehe dafür einmal ganz nach unten zum aktuellen Chart und da gucken wir uns erstmal an, wie das gestern so gelaufen ist. Wir haben erstmal das Diamond Pocket hier oben geschortet, das ist ein bisschen weiter oben zu sehen, haben wir aber, glaube ich, im letzten Video darüber gesprochen gehabt und ich glaube, ich habe es hier im Telegram auch gezeigt gehabt. Genau hier. Das war unser Entry. Und von dort aus ging es dann nach unten. Und hier seht ihr dann auch 20.800 am 31. Oktober. Dort haben wir praktisch geschottet. Ja. Ähm, war praktisch genau hier. Wir haben genau das, äh, genau das Entry erreicht und von dort aus dann den Abverkauf mitgeholt. Und seitdem... Nehmen wir jede Bewegung mit, die kommt. Ich habe hier dann mit Hilfe des Rave-Readers. Wichtig ist hier zu sagen, der Rave-Reader ist ein Bestätigungstool. Wir haben hier einen bullischen Trend, aber gleichzeitig auch einen bärischen Trend, was das Ganze neutralisiert und dann halt eben die technische Analyse mehr in den Vordergrund rückt. Und dementsprechend sind wir dann davon ausgegangen, dass von dort aus der Kurs abfällt und das ist auch passiert. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, wir haben jetzt hier die erste also 1 bis 5 nach unten gesehen, dann eine ABC, dann die erste 1 bis 5 der Welle äh, 3, also wir haben hier praktisch die Welle 1, dann hier die Welle 2, haben hier die Welle 1 der Welle 3, hier die Welle 2 der Welle 3 und dann haben wir hier äh, die Welle 1 der Welle 3 der Welle 3. Und die wird jetzt wahrscheinlich weiter nach unten ausgebaut. Das ist zumindest mal aktuell der Stand. Es kann auch sein, dass wir einfach nur eine große ABC nach unten sehen und es dann weiter nach oben geht. Aber wir traden das, was wir sehen. Und aktuell sehe ich halt eben genau das. So, wir haben dann die Bewegung gesehen. Er hat hier nochmal den Bereich angelaufen. Ist von dort aus dann nach unten abverkauft worden. Dann habe ich gesagt, Pullback kommt. Das war um 15.06 Uhr gestern. Also ungefähr ja hier in dem Bereich. ja wir können aber auch gleich mal... Kurze 5 Minuten Chart reingehen, dann gucken wir uns das Ganze genauer an. Also 15.06 Uhr war genau hier unten. Ja, hier bei der Candle ungefähr Pullback kommt. Was ist passiert? Wir haben den Weg zur 20.523 angelaufen. 20.523 liegt in etwa hier ungefähr. Wir sind ein bisschen weiter nach oben gekommen, aber das ist nicht schlimm. Ich habe hier auch die Fläche markiert gehabt, die möglicherweise noch angelaufen werden kann. Da haben wir auch dann später hier reingewickt. Und jetzt sieht so aus, dass wir den Abverkauf nach unten weiterführen könnten. Ich sage könnten, es muss nicht passieren, aber da lassen wir uns mal überraschen, was die Indizien bzw. Äh, der Dollar Index heute so treibt. Ähm, wenn ihr Interesse habt, ebenfalls immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, jeden Tag, oder beziehungsweise so gut wie jeden Tag, ein exklusives Update in Videoform von mir zu bekommen, bezüglich Bitcoin und ein paar anderen Coins, äh, dann könnt ihr uns gerne kontaktieren. Ich zeige euch einmal, wie das Ganze funktioniert. Ihr geht hier einmal in den äh, Channel rein, klickt dann auf die... Oben angepinnte Nachricht stimmt entweder hier ab oder ihr habt die Möglichkeit, einmal ein bisschen nach oben zu scrollen und dann hier auf Kontakt, äh, Kontaktiere uns zu klicken und dann habt ihr die Möglichkeit, der Academy beizutreten. Hier schreibt ihr uns direkt eine Nachricht. Oben, wenn ihr abstimmt, sehen wir natürlich, ähm, dass ihr abgestimmt habt und kontaktieren euch. Andernfalls könnt ihr auch gerne hier auf die Internetseite von uns gehen. Hier haben wir... Die Möglichkeit, dass ihr euch hier ein bisschen einlesen könnt ja, und dann habt ihr hier unten auch ein Kontaktformular, wo ihr dann dementsprechend eine Nachricht schreiben könnt oder ihr geht einfach auf Mitglied werden, habt hier alles, was ihr wissen müsst, wie das Ganze funktioniert und wenn ihr die Schritte befolgt, dann lesen wir uns auch später noch einmal. Ich hoffe, dass das Video euch weitergeholfen hat. Ich hoffe, dass das Video euch ein bisschen in eurer eigenen Meinung bestätigt hat oder vielleicht auf den richtigen Pfad gebracht hat. Das, was wir hier aktuell sehen, ist alles, aber kein Bullrun. Ja, also ich gehe davon aus, dass es hier wirklich eine große Trap ist. Und ähm, natürlich kann es möglich sein, dass wir noch die 21.400 anlaufen. Die habe ich ja auch in dem... Ähm, in, dem, äh, in der Analyse hier, jetzt sieht man es nicht mehr so deutlich, aber da 21.400 ist hier definitiv auch mit als mein Target. Es kann sehr gut sein, dass wir dann nochmal eine Bewegung dorthin sehen, aber für mich persönlich ist jetzt erstmal wichtiger, oder beziehungsweise, was heißt wichtiger, aber für mich persönlich geht es jetzt erstmal in Richtung Süden bevor wir über den Norden nachdenken sollten. Ja? Ich wünsche euch was, macht's gut, bis zum nächsten Video. Das war's von mir, euer Mr. Sagittario. Ciao.